Es gibt ja immer drei von vielen Möglichkeiten, manchmal gibt's sogar noch mehr. Dein erstes Buch? Ja, wie, kann man sagen. Wie ist es eigentlich, wenn man sich plötzlich zwischen zwei Buchdeckeln wiederfindet? Ja, ein bisschen eigenartig, aber man gewöhnt sich dran. Es ist nicht schwierig, es passiert einfach. Wie ist das Gefühl, wenn man sich so öffnet? Ja, Anders geht es gar nicht. Man muss sie öffnen und man muss einfach, ich tue ja gern meine Geschichten erzählen und es sind alles wahre Geschichten, also das sind keine Erfindungen und so gesehen brauche ich mich nicht so großartig jetzt bemühen oder ich muss nur mich zurückerinnern, wie war das? Die Eisenstraße und die Gemeinde Ipsitz präsentierten einen Faktotum behafteten Schmiedekünstler nach einer Idee von Thomas Welser. Also, äh, Sepp, werden kennen, passt äh, eine Geschichte, ich habe das nächste und jedes, jedes Element, was irgendwo dort angenagelt oder verschaut war, hat diese Geschichte und der Brabant dann gesagt, ja, eigentlich, wieso halten man das nicht fest? Ja? Und äh, ja, eine Idee ist meistens der, der Ansporn dafür, dass dann irgendwann wirklich was passiert, ja? Und immer dachte eigentlich doch die eigenes Idee gar nicht so entwickelt. Professor Martin Ordner schrieb dazu musikalische Ideen zum Buch. Es gibt ja immer drei von vielen Möglichkeiten, manchmal gibt's sogar noch mehr. So hab ich reing, mit 15 Seiten in dieses Buch, das gibt was her. Vor großer medialer Präsenz und Freundesschar wurde das Erstlingswerk im Ferrum Ipsitz aus der Taufe gehoben. Ja, ich glaube auch, das ist das erste Buch in Ipsitz, das es also über den Schmied wirklich handelt. Und wir wissen, dass die Bibel ist dieser Typ, an Schmied, den was man sich so also vorstellt als Schmied. Er ist ganz authentisch. Das große Interesse war schon bei der Präsentation klar. Keiner ging ohne Buch nach Hause. Weil ich gewusst habe, dass er Ecken und Kanten hat, bin ich ihm eigentlich mit sehr großem Respekt von Anfang an entgegengekommen, nur um nicht ihn außer Fassung zu bringen. Das war aber gar nicht notwendig, weil der Sepp und ich haben uns dann eigentlich sehr schnell sehr gut verstanden. Und wenn man mit jemandem lang redet, dann entdeckt man ja sich selbst in der Person. Und, und das wird einem vertraut und so war das eine, eine schöne Reise in ein in sehr gemütliches Miteinander letztlich. Fotos aus dem Fundus und neue Fotos von Barbara Hofleitner machen das Buch auch visuell lebendig. Und wer glaubt, Sepp Eibel gut zu kennen, der wird von diesem Buch ganz besonders überrascht sein. Die Frage ist eigentlich nur, was ist aus deinem Leben drinnen und was hast du uns verheimlicht? Ja, Das meiste habe ich verheimlicht, Es ist eh klar, weil sonst bleibt es ja nicht mehr spannend. Das sind nur ein paar Anekdoten, die heute halt äh, vorkommen und da kann man sich ein bisschen eine Vorstellung machen, äh, wie es, äh, was los war und wie es weitergeht und was halt, ja, jede Zeit hat eine andere Uh, andere Möglichkeiten ist ja es ist und bleibt spannend. Das ging so, als ob es nicht der, beim ersten Buch bleibt. Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe ja schon gesagt, Ich könnte jetzt ein lustiges Buch schreiben oder ein unzüchtiges oder ein, weiß ich nicht, ja, auf bestimmte Freunde bezogenes. Also Material gab es genug. Da gibt es zum Glück so leid der für Ideen mit sich herum und schlägt und abgearbeitet, schön langsam Stück für Stück, dass wir haben, das ist ein Riesen.